Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Zusammenarbeit im Handwerk. Welche Bedeutung hat die Zusammenarbeit zwischen Handwerksbetrieben? Diese Zusammenarbeit ist wichtig für die Handwerksbetriebe und wird künftig noch wichtiger werden. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Zusammenarbeit im Handwerk.